Willkommen zur Spätschicht, das ist äh, das VW Soundorchester, das war unser Soundcheck, wir fangen gleich an. direkt Soundorchester. Das war unser Soundcheck. Wir fangen gleich an. Direkt um 7 Uhr. Nee, Auch gar nicht weggehen. Hallo, herzlich willkommen. Es ist eine Performance des VW Sound Orchesters und des Percussion Ensemble der Universität Kassel unter Leitung von Olaf Pürers. Klängeauflage. Eingespielt von Wolfram der Spürer. aus verschiedenen Abteilungen des Werks, die hier für euch musizieren heute Abend. Los, Ich Wolfpfang, Wolfragen, nur bei Grün für die nächsten Generationen.